Morgen und herzlich willkommen zu Jan Schars beim Podcast Episode 6934. Ich bin Jan Schaar und ihr seid es nicht. Ja, wie immer war nicht so viel los in meinem Leben, aber ich erzähle es euch jetzt trotzdem. Ähm, ich war mal wieder Golf spielen. Und ähm, da war viel los. Ich war am Samstag, ja, war, war es Samstag oder? Nee, es war es war Freitag. Nach der Arbeit war ich dann noch auf dem Golfplatz, um so ein bisschen zu trainieren. Und ähm, ja, also ich hatte ja letztens schon erzählt, dass ich da wahnsinnig schlecht bin inzwischen. Und ähm, das hat sich auch nicht verbessert. Also ich habe wirklich dann nochmal 20 Löcher gespielt. Und äh, das wurde auch einfach nicht mehr gut. Aber am Samstag hatte ich dann in Kiel ein Turnier, das war das Flaschenhals-Turnier, so heißt das. Und da kostet der Eintritt 14 Euro. Hallo, ich sitze mal hier. Ja, kostet der Eintritt 14 Euro und da war ich dann wieder ganz gut. Jetzt noch kurz zum Corona-Update. Da war ich auch wieder erschüttert, dass viele Leute dumm sind, aber das ist ja ähm, nichts Neues. Genau, äh, dann ja, ist mir noch was passiert. Ich finde, in nordrhein sind die gar nicht so dumm. Kannst ja, ich, ich, ich, ich, ja, ich, ich nehme gerade hier auf, Gesche. Jetzt ist äh, Gesche da. wieder. ja! Ah, ja, hallo, ja, hallo. <lacht> ihr freut euch ja immer sehr, wenn Gesche da ist. <lacht> Gesche, und du weißt ja auch, ich hab, äh, war, war Döner essen. Du bist immer Döner essen. Ja. Der gibt ähm, jeden Tag die Chance, der Dönerstag zu lernen. Aber ich war ja in Kiel Döner essen und da ist mir was Lustiges passiert. Habe ich dir ja erzählt schon. Ja, super. Wie, wie immer. Sie hört mir nicht zu. Ähm, <lacht> nämlich war ich äh, in Kiel Döner essen und da ist mir was Schlimmes passiert, denn da haben die in meinem Döner das Fleisch vergessen. Aber ich dachte mir, ich bin Welche einfach. Döner? Ja, ich bin einfach nett und bin ja nicht gemein zu den Leuten und wollte da jetzt auch nicht so Ärger machen und ähm, dann habe ich den einfach so gegessen. Das war äh, nicht so toll. Ja, dann noch äh, Hinweise auf andere Podcasts. Es gibt eine neue Folge vom Camping-Caravan-Podcast äh, jetzt bald. Da reden wir darüber, was passiert, wenn man einen Campingwagen auf nur einem Rad fährt. Äh, sehr lustiges Thema, äh, kann ich nur empfehlen, habe ich auch in den Shownotes, wie immer, verlinkt. Und ähm, bald äh, eine neue Folge von Natürlich SH. Äh, auch von Harlich Hoge. Genau, die Folge von Harlich Hoge, die haben wir ja schon produziert und die ist jetzt ja in der Nachvertonung. Ähm, wenn du jetzt eh da bist, gehst du und meinen schön. Podcast sprengst. Ja. Wir sind mit dem Schiff gefahren ja. zu Harlich Hoge, das ja. ist einfach mega schön. Ja. Ich liebe die Hallig total, es gibt hm. die ganzen Waffen und die Kirchwacht. Hm. Und wir haben ja auch hm. gesagt, irgendwann ziehen wir doch mal auf die Hallig. Hm. Und... Ähm, was war das Thema? Aber da hatten wir ja ein Thema und ähm, wir hatten ja unser Thema dieses Mal bei natürlich SH Vögel zählen auf Hallig anhand von äh, Möwencode. Das war ganz spannend, denn ich hatte ja wieder meine Oh, oh weißt du wie wir mit der hingefahren sind. Oh, genau, da hatte ich da hatte ich ja meine beiden Funkstrecken auch dabei und habe dann an den Hafflinger auch ein Ansteckmikrofon <lacht> dran gemacht, so dass man dann gut hört, äh, wie der hin und her läuft. Und ähm, das ist Aber auch sehr Wahnsinn. gut gewesen. Ähm, Weißt du das noch, der war von verschmust und so? Genau, das habe ich dann ja auch aufgenommen mit meiner Tonangel. <lacht> da war ich auch sehr äh, stolz, dass man das hört. Und ich glaube, das wird jetzt alles ist sehr viel Material geworden. Das wird jetzt nochmal kompliziert, das zu schneiden. Aber wenn wir das dann gemacht haben, äh, wird also das gut. auch, also genau, wird das auch, äh, glaube ich, ganz gut werden. Ähm, Gisha, hast du nicht noch was zu tun? Nö. <lacht> gut. Ähm, ja. <lacht> ja, okay, ich muss eigentlich Predigt schreiben, aber ist egal. Okay. Ja, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Jörn Schaar seinen Podcast wieder selber machen sollte. Bis das so ist oder bis ihr eine neue Folge von Jörn beim Podcast hört, wünsche ich euch eine gute Zeit. Tschüss! Ja, äh, tschüss.